Man kann Eislaufen im Winter, man kann mit Plastikkugeln übers Wasser kugeln, man kann klettern, man kann Waldläufe machen, man kann was Gutes essen, man kann sich mit Freien treffen, hinsetzen, man kann die Vier ins Wasser strecken. Wo geht es? Am Hilmteich. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts wird dort am Hilmteich schon Gastronomie betrieben. Man kann zum Beispiel nur hinflagen ein bisschen oder wenn man es wissen will, kann man sich erkundigen über aktuelle Trends für Blumen und Garten. Das erfordert man alles dort. Und wenn man das erfahren hat und dann müde ist vom vielen Wissen, kann man sich gegenüber hinsetzen und Eis essen zum Beispiel. Und wenn man dann fertig ist am Hillenteich und alles gegessen hat und alles gesehen hat, dann kann man aufgewandern äh, zum Rosenheim. Es gibt dort ein Brunchbuffet am Wochenende, es gibt einen Abenteuerspielplatz und eine unglaublich schöne Aussicht auf die Stadt Graz, überraschenderweise. Das Schöne am Café Rosenhain ist, dass es nicht nur Speisekarten für Menschen gibt, es gibt da eine eigene Hundekarte mit gutem Hundefutter. Ähm, das ist sehr beliebt, vor allem auch bei Kindern, denen muss man allerdings sagen, das dürft ihr nicht essen, das ist für ein Wuffi. ein sehr schönes Ausflugsziel, da gibt es ein Café oben am Rosenhain. Das hat noch so einen 50er Jahre Touch. Damit sind nicht die Möllspeisen die immer noch dort aufbewahrt werden, sondern eher die Architektur.